Was ereignete eine sehr dramatische Geschichte? Der Mann von der Lehrerin war krebskrank, ist gestorben. Nach der Zeit hatte sie sich auf dem Dachboden selber behangen. Color of your eyes, away you smile when you laugh, your younger brother's favorite food, the way you watch the evening. The way you start your stories from the end. Heyo, heute mache ich Lehrerin. Ich bin mal ganz leise. Uh, es ist heiß. Es ist wirklich heiß. Noch nirgends hat man etwas so schön eingerichtetes gesehen wie jetzt hier. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do, need a sign from above. I just want to be somebody who knows, who knows how to behave, but I'm not even ghost. Won't you save, save, save, save? Me? Also, ich muss doch wie sagen, hierfür fehlen mir auch die Worte. Es ist dass hier auch alles eingerichtet ist. Überall sind private Böder. Aus Respekt der verstorbenen Frau gegenüber werde ich die Bilder nicht filmen. Auch aus Respekt gegenüber den anderen Menschen, die hier mal geliebt haben oder die Personen kannten, die sich hier mit dem Haus identifizieren können, mache ich es einfach nicht. haben wir hier das Mord des Geschehens. Ich lieg schon über die Dämmbole. Oh Gott, das fällt. Kannst du mich kurz durchlassen? Meine Freundin hat mir gerade eben gesagt, als ich jetzt auf dem Dachboden die kleine Leiter hochgerachselt bin, habe ich gerade irgendwas ausgelöst. Also, oh, ausgelöst. Er ist gerade ein bisschen was runtergefallen. Deswegen bewege ich mich jetzt mal nicht weiter. Ich bleibe jetzt mal hier an dieser Stelle stehen und, gleich und äh, filme mal in den Raum rein. Jetzt stellt sich bei mir, natürlich, bei mir die, natürlich die Frage, hat sie sich wirklich gehalten oder ist nicht an irgendetwas anderem gestorben? Ja. Denn das sieht man nämlich nicht danach aus, als wenn man gerade anfängt mit Renovieren und sich dann im Zuge der laufenden Renovierung umbringen will. Like meine Freunde mit dabei. Äh, heute mal nicht kurz vorstellig geworden. Schau sie vor die Quefi-2K18 oder 2K18 um sie nochmal zu sagen, wenn sie das Video sieht. Und äh, schenkt mir ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat, denn ich sage erstmal Bye Bye.